Ich finde es schlimm, wenn in den Medien Menschen dazu angeleitet werden, Diagnosen über ihre Partner zu erstellen. Aber tatsächlich kommt es mir so vor wie die Anleitungen zum Erkennen einer Hexe im Mittelalter. Ein harter Vergleich. Aber ich bin besorgt über den Effekt, denn das kann nur dazu führen, dass sich Partner gegenseitig als toxisch diagnostizieren und damit glauben, Beziehungsarbeit geleistet zu haben. während sie tatsächlich der Beziehung nicht nur einen Bärendienst erweisen, sondern sich auch ersparen, aktiv an konstruktiven Entwicklungen zu arbeiten. Also, überlassen Sie psychiatrische Diagnosen den Fachleuten und setzen Sie Ihre Energie lieber in einer konstruktiven Weise ein. Was ich damit meine, erfahren Sie in meinen anderen Videos, besonders im Startvideo oder auf meiner Internetseite.